Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, es ist, was heißt guten Morgen, es ist eigentlich inzwischen schon halb elf. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit bei dem, was ich so mache. Ich habe gerade schon Sport gemacht, deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Und ähm, ich habe im Moment einen so eine Phase, kennt ihr das, wenn man nicht so richtig weiß, was als nächstes kommt. Und... Man denkt da ganz viel drüber nach und ich habe jetzt tatsächlich eben von einer Uni ähm, eine Rückmeldung bekommen. Ihr wisst ja, ich habe mich für Unis beworben, für Master und auch für Bachelor und ich habe für einen Master, das war eine FU, Sozial-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, eben eine Absage bekommen. Und dann dachte ich mir, geil, wenn der Tag schon so startet, ne? was hat er denn dann noch in petto? Und habe dann erstmal Sport gemacht und habe mir jetzt gerade überlegt, ich möchte mal wieder meditieren. Das hatte ich ja auch in einem meiner letzten Videos gesagt. Ich glaube einfach, dass mir das sehr gut tun würde. Und gerade in dieser Phase, wo halt einfach so viel neu passiert und ich immer noch nicht weiß, was passiert. Und deswegen ähm, mache ich das jetzt. Ich habe jetzt gerade auf YouTube eine 10-Minute-Meditation for Anxiety gefunden und probiere das jetzt einfach mal aus. Let's go. Stücke jetzt zusammen mit Luisa und wir haben wieder dieses geile Brot. Dieses Mal vom Aldi, einen Sonnenblumenbatzen, glaube ich. Und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall Avocado aufs Brot machen und vielleicht ein bisschen Marmelade und ja, alles, was ich so finde. Ein Kumpel von uns, Andy, war letztens bei uns und hat uns Pflanzen gebracht. Wie schön! Die und diese hier. so schön. Und für mich noch einen kleinen Ableger von, wie heißt die nochmal? Waterdrop oder sowas? Nee, ne? Von dieser Pflanze, die hat so ganz kleine Blättchen und die rankelt so. Und da kommen gerade schon die Wurzeln. Und wir haben gerade einen neuen Avocado Kern ins Wasser getan. Und das habe ich auf Instagram gezeigt, wir haben eine Frühlingszwiebel nur so bis zur Hälfte abgeschnitten und ins Wasser getan. Und die wächst und wächst einfach wieder. Das ist so cool. Und wir haben jetzt diesen, das sieht auch toll aus, ne? Wir haben jetzt diesen Ableger hier eingepflanzt vom Bogenhanf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell da jetzt ein neues Blatt kommt. Aber wir probieren das jetzt mal. Kurzes Pflanzenupdate Ich dachte mir, ich bringe euch mal eben auf den neuesten Stand, wie bei mir so die nächsten Tage aussehen und Wochen. Weil ihr wisst ja, es passiert jetzt so einiges. Und es ist so, dass ich während ihr das seht, wahrscheinlich gerade meine Sachen aus Köln äh, rausräume und hier alles zusammenpacke. Deswegen ist das Video auch vorgedreht und deswegen wird auch das nächste Video vorgedreht sein. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ja ich jetzt halt so ein bisschen vorbereite natürlich und viel zu Hause bin und viel irgendwie rumrödel und äh, Sachen ausmiste und bla bla bla. Und auch der Grund dafür, dass ich jetzt gleich eben ein Video drehen werde äh, zum Thema... Tipps, um eine Wohnung zu finden in Berlin oder generell in Städten, wo der Wohnungsmarkt sehr begehrt ist, ähm, weil da haben sehr viele nachgefragt und wir haben es ja jetzt Gott sei Dank geschafft und ich dachte mir, ich gebe einfach mal meine Erfahrungen weiter, weil vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Es ist inzwischen schon Viertel nach vier und ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit das Video geschnitten und Luisa und ich waren eben einmal zwischendurch draußen und sind ein bisschen spazieren gegangen und haben ein Eis gegessen. Und jetzt mache ich mir noch einen Snack. Und zwar haben wir eben dieses Müsli hier gekauft. Ähm, ja, das sieht so aus. Und davon nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen was hier in diese Schüssel rein. Und noch ein paar Haferflocken, damit es nicht zu süß ist. Und noch ein paar Chiasamen. Und noch ein paar Nüsse. Und dann ein bisschen Hafermilch. Und einen Platz für sich. Guten Appetit. Ich habe übrigens jetzt, nachdem ich heute Morgen die Absage von der einen Uni bekommen habe, auch schon nach Jobs in Berlin geguckt. Also auch schon gestern. Aber ähm, heute Morgen da, dieses dieses Erlebnis hat mich jetzt wieder daran bestärkt. Ich will eigentlich studieren und ich will. Äh, ich glaube auch eigentlich immer noch, dass mich doch irgendwo mal eine Uni annehmen muss. Kann doch wohl nicht sein, dass ich noch nie in meinem Leben an einer staatlichen Uni angenommen wurde. Also, ähm, das ist halt einfach krass, ne? Ich habe mich für einen Bachelor an bestimmt zwölf verschiedenen Unis beworben. Okay, Thema Medien, was halt da auch schon überlaufen war. Aber es kann doch nicht sein, dass keine einzige Uni mich nicht annimmt. Mich annimmt, keine einzige Uni mich annimmt. Und dann auch für einen Master habe ich mich ähm, bei Unis beworben bei Staatlichen, schon mal vor zwei Jahren, als ich dann doch das Trainee gemacht habe, wurde ich auch nicht angenommen und ich habe halt einfach noch nie eine positive Rückmeldung bekommen und irgendwie schwindet deswegen halt so ein bisschen jetzt die Hoffnung. Aber ich weiß, ich muss positiv denken und ähm, eigentlich, wie gesagt, kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber irgendwie geht das bei mir nicht und äh, ja, deswegen habe ich mich jetzt auch umgeguckt und es gibt auch Jobs, die mich interessieren würden, was ja schon mal ganz gut ist und ja, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, aber es wird auch nicht leichter, um ehrlich zu sein. Und ähm, naja, mal gucken. Mein Video ist gerade online gegangen und zwar das letzte Q&A. Ich werde es euch mal hier verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist jetzt kurz nach sechs und ich mache mir jetzt mal was zu essen, weil ich treffe mich gleich noch mit ein paar Freunden im Brauhaus im Päffgen Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsbrauhaus in Köln, würde ich sagen. Und ähm, ja, davor braucht man ja was zu essen. Ich habe nämlich irgendwie nicht so viel Bock jetzt da dann so viel Geld auszugeben für Essen. <lacht> ja, ja, lustig wie eh und je. Und ähm, ich hatte euch doch im Food Hall gezeigt, dass äh, ich so Wrap-Teig gekauft habe. Davon sind noch genau zwei über. Und davon werde ich mir jetzt Flammkuchen machen. Die passen schon mal nicht nebeneinander. Da muss der eine halt geteilt werden. Zack, zack, zack. Ich mache dann als Basis jetzt mal Kräuterquark drauf. Den haben wir noch. Ansonsten äh, eigentlich Flammkuchen ist halt creme fraiche. Und dann ein bisschen ähm, Muskatnuss. Und dann habe ich hier schon mein Gemüse geschnitten. Äh, das sind jetzt Paprika, Zucchini, Tomaten und Frühlingszwiebeln. Die verteile ich da jetzt drauf. Und jetzt werde ich da oben drauf noch so ein bisschen Feta bröseln. So, und das kommt jetzt in den Ofen. Den Ofen habe ich übrigens vorgeheizt auf 170 bis 180 Grad. Ober- und, nee, Umluft. So, das dauert jetzt vielleicht 5 bis 10 Minuten und dann geht's ab. Pfeffer und Salz. Und guten Appetit. Ich habe es ein bisschen zu lange dringen lassen, aber sonst tippitoppi. Und dabei gucke ich, weil wir ja alle wissen, ich bin 123 Jahre alt. Bares für Rares. <lacht> Ich habe gestern natürlich vergessen zu filmen, klar, ne? das passiert mir einfach immer. Ähm, aber wir waren halt im Brauhaus und haben Kölsch getrunken und mir ist auch tatsächlich nicht passiert. Ich werde jetzt gleich mal aufstehen und was frühstücken und dann habe ich um 2 Uhr einen Termin bei einem Osteopath oder Osteopathen. Ich finde Osteopathie ist einfach eine so... Gute Sache, die jeder mal ausprobieren sollte und vor allem Leute wie ich, die ständig irgendwelche Probleme in ihrem Körper haben. Dass mal der Fuß weh tut und dann mal die Schulter und dann mal keine Ahnung was. Ich bin da irgendwie überzeugt von und habe da schon viele, viele gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, auf den Termin heute freue ich mich auch sehr. Store eine Handyhülle bestellt weil ganz schlimm mein Handy ist hingefallen und sieht jetzt so aus und mein Herz hat geblutet und dann hatte ich da so Übergangsweise ich hatte halt keine Handyhülle drauf deswegen ist es kaputt gegangen, klar und dann habe ich ja Übergangsweise eine Handyhülle drum gemacht die eigentlich gar nicht passt und dann dachte ich mir, okay, es ist jetzt Zeit mir eine neue Handyhülle zu kaufen und dann habe ich mir eine bestellt die nachhaltig ist 20 Euro gekostet. In dem Paket verbirgt sich ein anderes Paket. Ich habe sie mir ein bisschen grüner vorgestellt. Sie ist jetzt eher sehr so grau-oliv. Aber eigentlich sieht sie ganz schön aus. Und hier drin, also es fühlt sich super hochwertig alles an. Es fühlt sich an wie Wildleder, aber es ist vegan, von daher ist es kein Wildleder. Aber drin steht plant-based, 100% vegan, upcyclable und your case plants one tree. Aber das gefällt mir. So sieht es aus. Also es ist schon wirklich gut geschützt. Es ist auch relativ also dick ein bisschen. Aber ich finde, es ist jetzt nicht klobig oder so. Es bleibt trotzdem noch sehr schmal. Und die Farbe gefällt mir auch. Hallo. Ja, das gefällt mir. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem, der mir Umzugskartons günstig weitergibt. Und das ist bei mir direkt ums Eck. Der hat sich über diese Facebook-Anzeige bei mir gemeldet. Und das finde ich einfach nice, man muss sowas einfach in Anspruch nehmen, die Leute sind nett, man kann Geld sparen und Secondhand ist halt auch immer gut. Ne? Mein Opa hat immer gesagt, man kann ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen und das weiß ich auf jeden Fall. Ich schiebe die jetzt hier, das sind ganz schön viele, aber richtig geil. Und ähm, es geht langsam voran, aber es geht voran. Und das ist ja wohl das Wichtigste. So, ich habe mir jetzt schnell einen äh, Nachmittagssnack gemacht. Und zwar wird das Bruschetta. Dafür habe ich Tomaten geschnitten und Mozzarella und Lauchzwiebeln. Und mit einfach mit diesem Tomatengewürz, Salzgewürz. Ich finde, das ist das Beste dafür. Und das kommt einfach auf so ein Brot drauf. Und dann tröpfle ich da so ganz leicht Balsamico-Essig drüber. Ups, das war zu viel. Aber ihr wisst, was ich machen wollte. <lacht> Ich wollte euch übrigens noch äh, was zu dem Osteopathie-Termin eben erzählen. Also ich kann auch gerne mal da ein ausführliches Video <lacht> drüber machen, wenn ihr das möchtet. Ähm, bei mir ging es jetzt größtenteils darum, dass ich halt im Rücken schon eigentlich, seit ich mich wirklich erinnern kann, verspannt bin. Also schon so mit 12, 13 hatte ich ja Skoliose und Kyphose und habe tausende Physiotherapeutinnen und Therapeuten ausprobiert und alles mögliche. Und Rückenschmerzen und so hatte ich. Und ich dachte mir, ich gehe vielleicht einfach mal zu ihm oder zu denen, weil ich glaube halt nicht, dass das normal ist und sein muss. Und genau, der heute hat jetzt einfach ein bisschen probiert, das alles ein bisschen aufzulockern. Also bei der Osteopathie geht es ja darum, dass mit Händen der Körper irgendwie berührt wird und so ein bisschen durchgedrungen wird, dass man an die tiefer liegenden Schichten kommt, um dann eben... Äh, nicht jetzt irgendwie die Schmerzen oberflächlich zu behandeln, sondern langfristig nachhaltig. Was heißt Schmerzen, ne? Aber die, die Blockaden oder so. Und ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, ob das funktioniert hat, weil er meinte, das dauert jetzt vielleicht zwei, drei Wochen, vielleicht auch Monate. Also Kommt immer darauf an, wann so eine Therapie dann anschlägt, aber er hat einen ganz coolen Satz gesagt, wo ich dachte, okay, das ist sehr passend. Er hat das mit einem Pendel verglichen und hat gesagt, er war jetzt derjenige, der das Pendel angeschubst hat und mein Körper ist das Pendel. Und mein Körper ist eigentlich selbst für diesen Heilungsprozess oder eben dafür zuständig, dass sich das jetzt alles so ein bisschen äh, in die richtigen Bahnen lenkt. Aber ich fand es mal wieder sehr beeindruckend. Ich finde, das ist einfach ein super spannendes Thema und interessiere mich sehr dafür. Und habe auch schon mal selbst mit dem Gedanken gespielt, ähm, mich irgendwie so ein bisschen in die Richtung weiterzubilden. Aber mal gucken. Auf jeden Fall war es heute hier super windig in Köln. Und ich war irgendwie dann nach diesen ganzen Fahrradfahrten hin und zurück und so total kaputt. Habe erstmal was gegessen, das habt ihr ja gesehen. Und habe dann äh, mich aufs Sofa gelegt und gelesen. Ich habe ein neues Buch angefangen, das heißt Deine kalten Hände von... Und jetzt werde ich kochen. Und es gibt heute Curry bei uns. Ähm, so ein asiatisches Gemüsecurry. Und ich zeige euch mal, wie ich das mal so mache.